So, hei, ist das ein schöner Tag, ich bin Mr Bean und das ist mein Auto da. Hey, hey, hey. sind wir es ein bisschen? Hä? Hey. Oh, ja. hey. oh. <lacht> mein schönes Auto, hallo, ich komme mit der Polizei Guten mit Sicherung, hallo. Guten Tag. Das ist das blöde Auto hier, hallo. <lacht> hey. Wer sind sie überhaupt? Hä? Hä? Hä? Hä? liegt Mr. Guten Morgen, Mittag, Es läuft äh. schon mal. <lacht> Es läuft. <lacht> es läuft <lacht> super gut. <super. lacht> ähm, Leute? <lacht> Auf Jamie, ich würde vorschlagen, dass wir uns noch mal in ein Gebäude verpissen. Ähm, in ein... Ja, komm, ja. Komm, komm mit, komm mit. Ja, ja, ja, ja, ja. Aaaaaah! Ja. Wir, äh, wir gehen äh, einfach mal da rein, komm! Wir gehen äh, einfach mal da rein! Äh, äh, Was ja. ist das überhaupt? Ein Spielclub? Oh, Mann. bist du überhaupt 18? Ja, ja. Komm jetzt. Oh, du siehst aber noch nicht schön aus, Jamie! Jamie! Hallo! Komm, komm. wir dringend ah, rein! Ja, ja, ja, wir dringend rein! Ah, jetzt. Komm doch. Hallo, schaffst du es doch sicher? Bist so unfähig, eh wie immer, ne? Ja. Oh, wie hast du, du das? Du immer vor mir. Ja, hässlich sieht das denn da innen aus. Das sieht doch super aus, duini. Vor allem das Schwarze. Ey, das Pädus ist ja. Kann ich da lässt du nicht etwas aufsammeln hier auf dem Tisch? Hast du das auch? Was? Oh, der <lacht> Menschen sammeln oder was? Nein, das, aber auf dem Tisch. Du hast ja. etwas anderes angeredet, das geht ja gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Nein, da hat ich nicht. Ah, ich bin verboten. Okay. Also, komm. Later. Schau, jetzt, ich, ich bin die ganze Zeit in diesem in dem drohenden Gang hier. Du bist halt einfach auch sehr bedrohend. Oh, da ist die Tür, er ist offen. Hey, hey. Ja, was ist denn das da, Ah, hey, Was ist denn das hier? Hey, hey, hey. Was ist denn da? Oh, hey, du hast alles zurückgemauert, schau. Oh, Jenny, yeah. was ist das? Da hat's es Das sieht aus. Da kann ich eh drücken, schau. Darf ich mal fragen, ich okay, so viel Zeit sehen Was Hallo? Äh. sind natürlich hier Autos. <lacht> äh, ähm, warte, ich, ich schnipp's uns das Auto schnell. Stopp. Ich guck schnell meine Versicherung an. Leute. Ja, oh, nicht! Boh, Stell Stell das ist nicht. Jetzt kannst du ja ruhig, ich muss telefonieren. Ich wieder so Ähm, ja, Genau, ich bin klassisch. ich habe auch telefoniert und habe uns ein gutes Auto besorgt. Ach schon, das ist gut. Kek, du du So, unser Fahrzeug ist hier. Ah, ja, shit, Lass einfach einen Panzer nehmen. Ja. Äh, wir müssen ins Casino, okay? Interessant. Ja, Jamie, ich erzähle mal. Ah! Wieso lade ich auf meinem Kanal das GTA hoch? Will du ein Keg bist. und ein Keg bist. Nein, will. Will? Will, dass Cedric hat etwas erreicht in GTA und zwar hat er sich eine schöne Spielhalle gönnt und hat eigentlich da gut Content und wegen dem laden wir jetzt Missionen hoch. Ja. Will? dass er kein Keg ist, wie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja Nein, es wird so also sein, dass ähm, pro Video eine Vorbereitungsmission und unser grosses Ziel wird sein, dass wir die Schlussmission zusammen Live. vielleicht in einem Livestream, das wäre natürlich der Höhepunkt, schaffen. Das wäre natürlich ganz belastend, wie wir dann ein bisschen Levierten sind und so weiter wollen, die Mission vielleicht, aber... Nein! Und Nein. wenn wir damit fertig sind, dann kommt vielleicht die nächste Mission auf GTA. Dann zeigt doch mal, wie ihr das so findet. Ja, schreibt es in den Kommentaren. Ja, schreibt es. <lacht> wenn ihr etwas so geschrieben <lacht> habt. Ich mach schnell ein Foto. Gut, Da. Ah! Er rennt weg! Er rennt weg! Unbelievable! Unbelievable. James, das ist unglaublich. Unwichtig, unglaublich. So, ich habe es ihm besser geschickt. Hast is du das schon gesehen? Hey, das ist doch der Haupteingang. Ja, wenn wir mehr Fotos machen. Gang auf die Komm, James, stand so an, dass du auch noch drauf bist. Fahr schnell deinen Panzer auf die Seite. Ja, so. Jingle parkiere, Jingle Und dann parkiere. stand vor der Haupteingang. Komm. Um da, und Stand unser da, Fotoshooting. Standen neben unseren Kollegen da Mach Mach die wand im Schlag. 3, 2, 1, let's go! Hä, <lacht> liegt der ja zweimal ich da? Ist <lacht> halt wirklich perfekt, wenn man <lacht> <lacht> aber er liegt jetzt zwei Menschen da, das ist er. Ja I see it. Okay. I see it. Wer I see it. Perfekt, bravo. I see I see it. I see it. wir gehen jetzt mal gamble. Leute, spielt ihr auch jetzt? Ja, das auch mal in den schreiben? Ich hoffe Findet nicht, wir sind alle <lacht> <lacht> <lacht> das Sind wir natürlich nicht. Nein, es sind die Wachs. Wir sind komplette Wachs. <lacht> <sind der> <lacht> <lacht> <sind der> <lacht> okay, braucht ihr nichts. So, also. Wir müssen Fötte machen. Von einer Wache, von einer Tür mit Tastfeld und Sicherheitskammer. Ah! Aha! Ich mach das mit der Sicherheitskamera. Aha! Kamera, haha! Kamera Nein, mach ich schon. Ein Lester schicken. Da du bist du schnell gesagt. Scheiße, wir äh, mich. Und wo jetzt die Tür mit Sicherheitstermin und was noch? Tasten. Mach mach, mach, mach, mach, mach, mach. Ja, ist das drauf gewesen? Ist es drauf gewesen? Hm? Ja! <lacht> Lol! Das sind die und um der Wache! Wache haben die jetzt gut gemacht! Ah, oh, mach ich auf nochmal! <lacht> Ey, spielen wir gerade noch eine Runde? Hm? Haben wir, glaub gar nicht! Hm. So! Das ist die Lebensschule! Äh, wo hast du deine äh, Ding. Äh, uh. Ist egal. Um. Ja. Uh, du hast die erforderlichen Min mindestmenge des Casinos. Es also, gibt noch mehr herauszufinden, aber du kannst auch später versuchen. Was gibt's denn noch rauszufinden? Das finden wir jetzt aus. Äh, <lacht> uh. ja, was gibt's es noch rauszufinden? Eingang. Äh, nee, wir halt nicht hier im Fall. Ausgang, Ausgang, oder? Lass den Ausgang, oder vielleicht noch Lift fotografieren. Ja, mach mal. Wie auf dem Weg kann ich zufällig nicht so schnell laufen. <lacht> ist ja okay, auch so geil, ist... Alter. Wenn du jetzt hier innen rumlaufen und einfach. <lacht> einfach alles fotografieren. Hey, hier funktioniert es aber nicht so ganz. Hallo! Ey, wunderbar. Sie Top so, oh, ist Top-Motor. Oh, da unten Okay, nein, irgendwie. Jetzt tue ich noch den Ausgang. Hab ah, nicht gemacht, funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert es bei mir, während du rausgehst. Nein. Ja, gut, hä? Dann. Machen wir die zweite Vorbereitung gerade auch noch in dem Video, oder? Ja, äh. Wir nehmen jetzt gerade mal. Hey, ich ich schau jetzt schnell, wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen jetzt ziemlich genau 10 Minuten auf. Eigentlich es perfekt. was also willst du das Uncut dann machen? Ja. Also. So, dann haben wir das hier nochmal. Mhm. Es wird also sein, dass wöchentlich wahrscheinlich zwei Videos online kommen. Vielleicht das kann so sehr gut sein. Samstag, äh, Sonntag und Mittwoch. Ich weiss doch auch nicht, irgendwie so. Einfach so, dass es ist jetzt ein bisschen schwach ist, ein Video, ich weiss. Aber ich muss es jetzt <lacht> das auch spannend. Irgendwie ja, muss man ja man muss muss beginnen. Weil ja, ja, ja, natürlich. Von dem Jamie. Du hast das letzte Wort vor dem Intro. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video, Jamie. Eben Jetzt kommt das Intro, okay, ja, ja. Äh, das Outro, sorry. sorry Jetzt so. Explosion noch ein bisschen, komm, noch ein bisschen Spass. Also, ah, wart, wir sind, sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind <lacht> <lacht> noch gar nicht fertig. Was? <lacht> wir sind noch gar nicht fertig. <lacht> nein! Erregt. Ah. Wir sind nicht fertig. Ah, <lacht> <lacht> so, scheiße. Ähm, <lacht> um. ja. ja. Gut, okay, einfach haben wir die Übung gesagt. Dann, ähm, Kurz weiter. Verarscht, <lacht> das ist ein Prank. So. Ja, ja, ja, ja. Ich no, no, no. <lacht> hab's genommen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> jetzt müssen wir alle lachen. Du willst so ein Einspieler nicht. So, äh, da, da. mach Fettere. Ich ist Fettere machen, hab ich gesagt. Dann kann man aus dem Weg. Du <lacht> bist auch <ja> schön drauf. <lacht> Nein, es zählt nicht! <lacht> oh Gehen wir weg der. An oh, einen Lester schicken. Der Lester mal eine Runde. And that gives us basic coverage for entrance and exits, but there should be more to see if you keep looking. Up to you. Oh, was schon links oben? Wir haben alles erreicht. Wir machen noch vom Music Locker zuhine. Kann ich? Nein, ist nicht. Doch. Nein! Mann. Maaah! <lacht> <lacht> ja, ist nicht also, ja, äh... der... <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja. Ich drück den spring drüber. Jo einfach mal was weißt er du, sperrt das ganze bei de Auto. Ja jetzt, so jetzt kann, wenn wir da ein bisschen weg sind, bevor der Panzer explodiert, kann das ich dann ein bisschen Bum Bum machen, dass dann ein bisschen Bum... Ja. Wir, wir verabscheuen. Wir noch du kannst den Parkplatz verabscheuen. Parkplatz, let's go, Bum Bum! Ja. Uh, äh. Ja. Liebe ja. Das... was? Das Auto Mit. kommt in... Drei, äh, das Auto kommt ja! Das Auto kommt nur! Das Auto kommt in 3, 2, 1...